Ein ganz normaler Tag in Salzburg. Viele Menschen arbeiten. Die einen sägen oder schweißen, die anderen kochen und wieder andere sind gerade beim Friseur. Aber von einer Sekunde auf die andere ist alles anders. Der Strom ist weg. Ein Szenario, das kurzfristig und räumlich begrenzt öfter auftreten kann. Wenn es gerade wetterbedingt zu lokalen Störungen kommt, ist unsere Mannschaft 24 Stunden, 365 Tage im Jahr im Einsatz, um eben diese Stromausfälle möglichst gering zu halten. Elektrizität wird in den nächsten Jahren allerdings immer wichtiger. Der Verbrauch wird steigen. Das ist absolut klar, weil Mobilität umgestellt wird auf Elektromobilität. Wie kann sich Salzburg auf diesen Stromverbrauch vorbereiten? Wie gut sind unsere Netze schon heute? Wie kann man einen längeren Stromausfall verhindern und im Fall der Fälle das Netz schnell wieder aktivieren? Das zeigen wir Ihnen heute in der Salzburger G-Reportage. Elektrischer Strom. Er wird seit Mitte des 19. Jahrhunderts, also seit über 170 Jahren, von Menschen genutzt. Seit langer Zeit ist er schon nicht mehr wegzudenken. Doch damit er genutzt werden kann, braucht es Stromleitungen. Ein regelrechtes Stromnetz, wie jenes einer Spinne. Damit der Strom vom Erzeuger zum Verbraucher fließen kann. Das Stromnetz im Bundesland Salzburg hat in Summe eine Ausweitung von fast 17.000 Kilometer. Bestehend aus der Niederspannung, aus der Mittelspannung und aus der Hochspannung. Ca. 5000 Trafostationen und 27 Umspannwerke. 17.000 Kilometer. Würde man all diese Leitungen hintereinander legen, käme man von Salzburg aus um die halbe Welt – und sogar noch etwas weiter. Die langen Leitungen alleine nützen aber nichts, wenn man keinen Strom erzeugt und den ins Netz einspeist. Die Herausforderung dabei, immer die richtige Menge an Strom im Netz zu haben, ohne zu wissen, wann der nächste seinen Mixer einschaltet. Der Strom muss immer dann erzeugt werden, wenn er verbraucht wird. Das muss wirklich sekundengenau zusammenpassen, ob Tag, Nacht, Sonntag oder Wochentag. Die Salzburger G verfügt natürlich online über die Verbrauchsdaten. Wir sagen dazu die Last, ja, also wie sich der Verbrauch in jeder Viertelstunde oder in jeder Minute sogar entwickelt, das heißt, das wird mitgemonitort. Und dann schauen wir, wie viel erzeugen wir selbst und wenn das zu wenig ist dann gehen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter her und schalten einen Speicher oder ein anderes regelbares Kraftwerk einfach dazu. Der Strombedarf in Salzburg und in der ganzen Welt wird in den nächsten Jahren steigen. Dadurch bekommt eine stabile und sichere Versorgung einen immer noch größeren Stellenwert. Ganz klar, ja, Stromverbrauch wird steigen und daher gehen wir als Green Tech Company her und bauen auch unsere erneuerbaren Ressourcen aus, schaffen neue erneuerbare Produktion. Neben der Stromproduktion müssen aber auch die Netze immer mehr Last tragen können. Dafür muss jährlich kräftig investiert und ausgebaut werden. Wir investieren derzeit über 80 Millionen Euro im Stromnetz. Das genau ist für uns die Energiewende. Wir brauchen viel mehr Kapazitäten auf der Niederspannung, weil ursprünglich war es so, von großen Kraftwerken ist in die Fläche verteilt worden. Jetzt ist es so, dass in der Fläche produziert wird. Das heißt, wir brauchen auch dort Leitungen, die für den Abtransport geeignet sind. Und insofern müssen wir derzeit sehr, sehr viel Geld in der Niederspannung, aber auch in der Mittelspannung investieren. In der Vergangenheit wurden die Stromnetze sehr zentral versorgt. Wenige, große Kraftwerke haben dauerhaft Strom zum Kunden geliefert. Große Anlagen, wie hier das Flusskraftwerk Solstufe-Lehn, reagieren sehr berechenbar und arbeiten je nach Wasserzulauf der Salzach sehr konstant. Das wird sich mit der Energiewende aber ändern. Erneuerbare Energie ist das Schlagwort. In Salzburg durch die Wasserkraft schon lange nichts Neues mehr. Jedoch kommen auch bei uns immer mehr Photovoltaikanlagen dazu. Diese liefern sauberen Strom, aber nur solange die Sonne scheint. Kommt eine Wolke, ist er spontan wieder weg. Von einer Sekunde auf die andere. Somit wird das Ausgleichen der kurzfristigen Schwankungen künftig zur immer größeren Herausforderung. Wenn zu viel Strom im Netz ist, dann ist das natürlich genauso ein Problem, wie wenn zu wenig Strom im Netz ist. Dann müssen wir hergehen und Kraftwerke rasch herunterregeln. Das passiert wirklich in Sekundenschnelle. Wir verfügen über Gut leistungsfähige und gut regelfähige Kraftwerke, die schnell runtergefahren werden. Das tun wir, ist unser tägliches Geschäft und das muss auch passieren, um die Versorgungssicherheit in jeder Sekunde aufrechtzuerhalten. Wird also zu viel Strom erzeugt, werden Kraftwerke heruntergefahren oder der Strom genutzt, indem etwa Wasserspeicher von Pumpspeicherkraftwerken, wie hier der Bockhardsee im Gasteinertal, wieder angefüllt werden. Das Wasser aus dem Speichersee kann dann später wieder in eine Turbine heruntergelassen werden, um dann neuen Strom zu erzeugen, wenn er wieder gebraucht wird. Wir können hier unsere Alpenregion super ausnutzen. Wir verfügen über Standorte mit entsprechend guten Höhendifferenzen, wo man Speicherkraftwerke auch bauen kann. Natürlich gibt es auch andere Techniken, wie zum Beispiel Batteriespeicher. Allerdings wirklich in großem, großtechnischen Stil sind Speicherkraftwerke hier als grüne Batterien, grüne Batterien für die Energiewende natürlich schon absolut im Vorteil. Doch die geografische Lage bringt auch Nachteile mit sich. Bei Stürmen oder starkem Schneefall kann es zu Problemen für das Stromnetz und Ausfällen kommen. Wir monitoren ja das Netz online, 24 Stunden am Tag. Und wenn wir gerade merken, wenn Wetterereignisse kommen, dann werden Bereitschaftsdienste in dem Sinn vorsorglich aktiviert und damit auch im Falle einer, eines Stromausfalls dann die Störung schnell behoben werden kann. Neben kürzeren Stromausfällen gibt es auch Szenarien für längere, durch heute noch unbekannte Ursachen. Darauf bereiten sich die Energieversorger wie etwa das Greentech-Unternehmen Salzburger G seit Jahren gründlich vor. Unsere Kolleginnen und Kollegen werden ständig geschult, mit anderen Netzbetreibern auf so eine Art wie, ich, wie Flugsimulatoren solche Ereignisse zu üben. Und es gelingt uns auf diesen Simulatoren, binnen von Stunden, je nachdem, wie groß es ist, bis hin zu Tagen, dass wir das Stromnetz wieder in dem Sinn hochfahren können. Spätestens seit dem Buch von Marc Ellsberg, Blöckert, weiß jeder, dass es bei Sicherheit nicht nur um Sicherheit geht bei der Arbeit geht, sondern auch Sicherheit, was die Ausfälle vom Stromnetz betrifft. Es werden hier Szenarien erarbeitet, die wir zum Teil vorher gar nicht kennen. Da arbeiten wir mit externen Profis zusammen, die sich Szenarien überlegen und dann wird das genau beübt, auch mit den entsprechenden Behörden abgestimmt und in der Einbindung, dass wir hier wirklich, wenn es passiert, gerüstet sind, die Kommunikationswege kennen, die Abläufe wissen, die wir machen müssen dass wir wirklich schnellstmöglich die Versorgungssicherheit in Salzburg wiederherstellen können bzw. auf gewisse Umwelteinflüsse, Hochwässer, Muren professionell und schnell reagieren können. Von einem großflächigen Stromausfall werden fast alle Bereiche des täglichen Lebens betroffen. Eine der wichtigsten Ressourcen in so einem Fall ist das Trinkwasser. Läuft dieses bei Stromausfall noch aus den Leitungen? Hinsichtlich Wasserversorgung merkt der Kunde gar nicht, dass es einen Stromausfall gegeben hat. Es ist ausreichend Wasser in unseren Hochbehältern zwischengespeichert und da kann die Versorgung noch mehrere Tage mit diesem gespeicherten Wasser aufrechterhalten werden. Aber was passiert, wenn der Stromausfall länger dauert und das Wasser in den Hochbehältern zu Ende geht? Da haben wir mehrere Standbeine bei der Salzburg, um die Versorgungssicherheit bei langen Stromausfällen auch weiter sicherzustellen. Zum einen können wir unser Quellwasser weiter nutzen für die Wasserversorgung. Die Quellen sind so hoch gelegen, dass das Wasser ohne Stromeinsatz direkt zum Kunden fließen kann. Einzig das Wasser wird anstatt mit UV-Licht aufbereitet, wird das Wasser mit Chlorgas versetzt, somit chloriert und Trinkwasserqualität hergestellt. Wir haben jetzt auch eine zweite Möglichkeit, ein zweites Standbein. Wir haben ein Notstromaggregat, mit dem wir auch die Grundwasserwerke in St. Leonhard oder in Glanegg weiter betreiben können. Der Aufbau dieses Notstromaggregates dauert einige Stunden und dann kann sofort die Wasserversorgung mit Grundwasser aufgenommen werden. Das Trinkwasser ist also auch bei einem längeren Stromausfall gesichert. Der Aufbau der Notversorgung recht einfach. Für die Teams rund um die Kraftwerke und Stromnetze ist ein großflächiger Stromausfall eine etwas schwierigere Aufgabe. Denn viele Kraftwerke brauchen selbst Strom, um überhaupt arbeiten zu können. Allerdings nicht alle. Das geht so, dass wir hier ähm, unsere inselfähigen, äh, unsere ähm, schwarzstadtfähigen Kraftwerke heranziehen. Das bedeutet, dass wir über Anlagen verfügen, die ohne ein bestehendes umliegendes Stromnetz hochgefahren werden können. Das würden wir im Notfall tun. Beüben wir im Übrigen auch regelmäßig, dass das dann auch funktioniert. Und um diese Inseln, um diese Versorgungsinseln herum, würde dann die Versorgung Stück für Stück wieder aufgebaut. Hilft uns auch, dass unsere Kraftwerke ja über das ganze Bundesland gut verteilt sind. So kann eine Region nach der nächsten wieder mit sauberem Strom versorgt werden.